Du willst deinen Kopf beim Radfahren vor Regen schützen? Dieser wasserdichte Überzug passt zu jedem Helmtyp. Im Handumdrehen am Helm angebracht.